Pass auf <lacht> Ja Rechte Seite krank krank Ey, Oh, ja, ja, ja! Jetzt ein einfach ab, der kommt rein. Der ist halt schon auf oder? <lacht> Ja, wahrscheinlich. das kommt halt lang so